Real, Seit zwei Monaten existiert dieses Half-Life-Video. Ich habe sogar noch drunter kommentiert. Und er, er, er macht über Rand so, und ich verstehe es nicht. Anstatt, dass der immer seine scheiß Versprechen einhält. Nö, er macht einfach Random Scheiße, so, oh, Chaos, da nochmal mit rein, so, ja, ne, ist halt, ist halt so, dann packe ich den nochmal mit rein, damit er sich... Freaky. Was willst du? Ich komme. Aus der Zukunft hast du Botschaft für mich, ich weiß, komm zur Sache. Stör ich gerade? Ein wenig. Ich mache gerade noch Schulkram. Wer ist laut? Wo ist das life video Was meinst du? Tu nicht so, du weißt genau, was ich meine. Los, mach jetzt. Äh. Dir ist aber schon klar, dass das das Falsche ist. Dann weißt du ja doch, wovon ich rede. Nein. Dann hast dich schon, dass ich dir sagte, dass deine Zukunft von dem Video abhängt. Möglich. Du hast auch echt das Gedächtnis eines Goldfischers. Wenn, dann musst du es ja wissen. Ah, nee, eben nicht. Wie geht's in Familie? Alle tot. Oh. Ja, ja. Und bei dir so? Wag es nicht vom Thema abzulenken. Chill, was stimmt nicht mit dir, Alter? Mit mir stimmt alles, das sollte ich eher dich fragen. Wieso mich? Du bist derjenige, der mit der Waffe auf mich zielt. Das ist ein Teleskop, -Knallkorb. Ich meine mich zu erinnern, dass du mich letztes Mal damit noch einen Kommentar geschossen hast. Da konnte es das ja auch noch. warum jetzt nicht mehr? Genug gefragt. Wo bleibt das Video? Chill doch, ich habe gesagt, ich bin schwer beschäftigt. Mit YouTube oder was? Unter anderem. Hast du schon die Bewertung unter deinem letzten Video gesehen? Stimmt, tatsächlich noch nicht. Ja, schau mal nach. Scheint die Leute nicht gefallen zu haben. Oha, Tatsache. Freut mich. Warte mal, du bist zu beschäftigt mit YouTube, um ein YouTube-Video zu machen? Ja, dir ist klar, dass du dir selbst widersprichst, oder? Nee, nee, ich bin zu beschäftigt mit Videos gucken. Dein Ernst? Wieso kündigst du es dann an? Ich weiß doch auch, auch nicht. So ein normales Set wäre es ja auch irgendwie langweilig. Abgesehen davon funktionieren die meisten Aufnahmeprogramme eh nicht vernünftig auf meinem Notebook. Heißt, jetzt müssen wir auf dich warten, bis du das Geld für einen anständigen PC zusammengekratzt hast? Ich mach doch schon, was ich kann. Das reicht mir aber nicht. Ich habe keinen Bock, fünf Jahre auf ein YouTube-Video zu warten, was du sogar schon ein zweites Mal angekündigt hast. Das hält meine Psyche echt nicht aus. Dann vertreibe die Zeit mit sonstig was oder schau es dir bei einem anderen YouTuber an. Aber da ist es nicht dasselbe wie bei dir. Wieso liegt da eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Wegen Corona. No homo? No homo. Wobei? Okay. No front, aber du bist mir ein bisschen zu alt. Ja, ja, ver ver verstehe ich. <lacht> es, es wäre ja sowieso seltsam. Hast du recht. Können wir bitte das Thema wechseln? Nee, nee, jetzt will ich nicht mehr. Ich gehe jetzt. Wenn du unbedingt eingeschnappt sein möchtest...